Ali, hallo. Wir machen heute Podcast von, ach so, warte, ich zeige euch das mal. Ganz oben im Hintergrund seht ihr Osaka. Wir sind hier, äh, wie heißt die Region? Keine Ahnung. Genau. <lacht> äh, Namenstechnisch sind wir so gut vorbereitet. Genau. Wir haben heute Aufschlusstag gemacht. Und zwar etwas weiter nordöstlich sozusagen. Sind Bahn gefahren. Ja. Aber wir können mal von vorne anfangen. Ich hatte heute meine erste Konferenz, nachts, um vier. Weil die in Deutschland das ja um 20 Uhr machen müssen. War witzig. Wecker gestellt, aufgestanden, Kaffee gemacht, hingesetzt. Den Leuten zugehört, nebenbei gearbeitet. Und um halb sieben wieder hingehauen. Und noch mal zweieinhalb, drei Stunden gepennt. Habe ich gestört? Ja. ja. Genau. Ähm, jo, es gibt viel zu erzählen. Wir haben... Wir sind Bahn gefahren, sogar mit Umsteigen haben uns zurechtgefunden. Google Maps hat uns schon wieder verarscht, trotz Offline-Map wurde nichts angezeigt. Es hat sogar genau die Offline-Map einfach nur schwarz gemacht. Genau, den Teil, den du eigentlich brauchtest. Ja genau, es war, so wie, war Um Osaka <lacht> konnte man sich alles anschauen, aber Osaka war schwarz. <lacht> es, ist wirklich, es setzt einen verarscht. So. Ja. Aber, ja. Immerhin gibt es ja Internet, Wi-Fi bei den Stationen. Bei den Stationen haben wir es geschafft, weil ich ja. mich angemeldet habe. Haben wir jetzt da teilweise Internet schon mal ganz gut. Jo. Und wir, aber wir kommen auch immer mehr mit der Bahn klar. Also wo steht was? Ja. Wo ist dann zum Beispiel? Die sind eigentlich sehr gut organisiert. Also man sieht immer schon bei der Haltestelle, was die nächste Haltestelle ist. Genau. Das heißt, wenn man sich das merkt, weiß man immer schon: Ah, die nächste ja. müssen wir raus. Also es stehen auch nicht nur die Endstationen dran, sondern auch Zwischenstationen, ja. was ganz hilfreich ist. Das ist eigentlich sehr gut organisiert. Man muss ein bisschen aufpassen. Die fahren nicht alle immer bis zum Ende, sondern teilweise auch nur bis ein paar Stationen vorher. Aber soweit sind wir bisher noch nie rausgefahren, dass das relevant war. Also bis nach da würden wir uns besser sehen, weil wir dann nicht gegen das Licht... Ja, ja, Director of Photography, <lacht> gibt Anweisung. Was gibt's noch zu erzählen? Wir haben einen Café gefunden... Nee, nee, nee, nee. <lacht> das Die mich. Das, das kriegt das Ding schon hin. Wir haben einen Café gefunden, ähm, wo mit man lunch. halbwegs Englisch konnte, mit Lunch und Lunchcafé. Wir waren eigentlich schon über der Zeit, aber nett wie sie hier sind. Haben sie uns trotzdem noch mal was zu essen gemacht. Und es war eigentlich mit Fisch, aber sie hat verstanden, dass wir das auch... Sie hat. Es war lustig, als wir gesagt haben, wir nehmen, das sieht alles super aus: Reis, Salat, äh, ein paar eingelegte Sachen. Ei gab es ja. dazu, ein kleines Rührei, Dreieck. Witzigerweise hat sie, wo wir Vegetarian gesagt haben, hat sie es nicht verstanden. Und dann habe ich meinen Japanisch-Satz rausgehauen, dass ich kein Fleisch und kein Fisch esse. Auf Japanisch sagt ihr nochmal. <lacht> dieses, ich verwechsel nämlich immer Fisch mit der Kirschblüte. Weil Sakura ist ja hier die Kirschblüte, und Sakana, der Fisch, hoffe ich ich hoffe, ich, ja, Sakana. ich, hoffe, ich ja. verwechsel den jetzt nicht wieder mit was anderem. Und dann sagt man einfach Nikoto Sak Sakana Otabemassen. <lacht> und dann sagt man so, ich esse kein Fleisch und kein Fisch. Und wo ich das gesagt habe, hat sie sofort gecheckt, ah, ihr seid Vegetarier. Ja. Aber es ist eigentlich fast das gleiche Wort wie Vegetarian. Aber da war sie etwas fragend. Vielleicht war es auch einfach nur für sie nochmal die Bestätigung. Ah ja, okay, sie essen wirklich kein Fleisch. Okay. Genau, und dann hat sie sich überlegt und dann haben wir gesagt, wir würden das Menü so nehmen, wie es ist, nur dass wir halt den Fisch weglassen. Und da hat sie echt kurz in sich, entweder hat sie überlegt, äh, meinen die jetzt, habe ich das jetzt richtig verstanden, meinen die wirklich das Menü ohne Fisch? Oder sie hat sich in ihrer Köchinnen Ehre gekränkt nee, das gefühlt. Wie kann es sein, dass man dieses Essen ohne Fisch will? Aber das war dann sehr schön angerichtet, gibt auch Fotos dazu, weiter da unten, könnt ihr euch anschauen. Ein, ein ganz toller Platz. Also. Ja. Wie gesagt, sehr nett. Auch der Kaffee war super. Sehr milchlastig für mich, aber äh, lecker. Die Milch war lecker. Mhm. Und der Kuchen war sehr, sehr gut. Und sie war einfach top. Ja, dann haben, also wie gesagt, Osaka, es geht doch. <lacht> Warum nicht immer so? Dann sind wir zu einem Schrein. Also, was heißt Osaka, es geht doch? Also, vielleicht Lass mich ich hab, noch mal ein bisschen renten. Ja, okay. Ich wollte nur mal sagen, ja, vielleicht das war müssen wir ein einfach ein unsere, unser Japanisch mehr pushen. Ja, das stimmt. Und dann kriegen, also es liegt ja auch an uns, dass wir nicht äh, genau mitteilen können, was, was wir wollen. wollen ja. Woll ich jetzt mal kurz aber inzwischen, Konichiwa geht als Begrüßung. Das sagt man zwar nicht, wenn man irgendwie an der Kasse begrüßt wird oder so, aber sie heute im Café hat auch Konnichiwa gesagt. Ich habe Konnichiwa auch gesagt, wenn ich reingekommen bin. Ja, hat sie aber auch erwidert ah, oder hat sie davor sogar gesagt, weiß ich ja. nicht. Ja, ja, es kommen die Flosken langsam. Ja. Und ich glaube, wenn ich das jetzt mit dem Fisch und dem Fleisch ein paar Mal übe, dann bin <Saka> ich auch mit dem. Ni, ich bin mit dem Fisch wirklich. Ich will immer, aber vielleicht, weil man die ganze Zeit mit Sakura hier konfrontiert ist mit mhm. der Kirschblüte, weil glaube ich auch gleich mal die Zeit ist, mein Kopf will immer Kirschblüte sagen. Dann, so, nein, du sagst jetzt nicht, du ist keine Kirschblüte. <lacht> Witzig. So, ja, deshalb ich muss äh, einfach noch mal mit wenn der Genau. Ich wollte zu den Schreinen kommen, aber ist so ständig abgewogen. Wir waren noch vor dem Café schon bei einem Schrein, wir sind extra von der Station eher ausgestiegen. Ähm, und waren dann jetzt gleich gerade nochmal bei dem Schrein. Und dann ist hier, haben wir hier einen äh, Park entdeckt, weil Osaka liegt ja irgendwie im Tal, zwischen Bergen und Meer gefühlt. Also wenn ich mich hier so umgucke, ist das alles von Bergen und Bergen. Also es quasi zwischen, oh, sagen wir Hügel, Entschuldigung, ja die Österreicherin wieder hier. Zwischen Hügeln und Meer. Und hier haben wir ein Gebiet, äh, ja, ich weiß auch mal, Yama? Ist das Yama hier zufällig? Ähm, <lacht> haben wir ein, eine Region entdeckt oder ein Gebiet, ein Stadtteil, wo die das ein bisschen so zu einem äh, Kultursport -Dings umgearbeitet haben. Also hier gibt es so lustige Rutschen, in etwas groß, also etwas größer als bei uns auf dem Kinderspielplatz. Und ähm, dann kann man hier viel wandern gehen. Also Wanderwege, auch recht steil tatsächlich. Es gibt einen Wasserfall, den wir heute noch nicht entdeckt haben und da es gleich regnen wird und Regen heißt hier tatsächlich, äh, es schüttet wie aus Eimern von oben und windet sehr stark. Äh, werden wir auch gleich wieder die Bahn aufsuchen. Aber es gibt dann auch noch einen, wie stand auf Google, Amusement hm? Park. Das weiß ich gar nicht, das hast du erwähnt. Das ja genau. Ein Google Riesenrad oder? war da auf jeden Fall abgebildet. Achso, du hast ein Foto davon gemacht. Das war gar nicht auf Google, das war hier so eine äh, Wanderkarte. So, ja, das wir ja genau. Jo, das heißt, wir werden das auf jeden Fall auch nochmal besuchen. Mit ein bisschen gezielter. Hier unten gleich mit der Bahnstation aussteigen und dann gezielt wandern und diese Punkte anlaufen. Ja, genau. Achso, uns wurde übrigens mitgeteilt, dass Wandern tun hier nur die Armen. Danke, Katja. Obwohl, das bezog sich auf Thailand. Ich weiß nicht, ob es überall in Asien so ist. Und deswegen ist es so recht selten, dass wir andere Leute treffen. Meistens bei Schreien, wo sie wahrscheinlich pilgern oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber Laufen ist hier nicht so das Ding. Also wie gesagt jetzt hier sind also schon ein, zwei so ältere Pärchen auch entgegengelaufen. Ich glaube, die waren auch wirklich wandern. Also beißen Wandern, aber wahrscheinlich zum Schreien irgendwie laufen und dann wieder zurück. Aber als äh, kleiner Ausflug gedacht. Jo. So genau. Ja. Nee. Jetzt werden wir uns nach unten begeben, dabei die Rutschen benutzen, wenn es geht. Also wir haben also, Gott sei Dank keine wenn amerikanischen. Die sind auch recht eng, aber ich glaube, wir passen eng, ja. da noch drauf mit unseren äh, durchschnitts europäer also hier Fotos, weil es nicht geht Ja, ja, machen wir Fotos. Ähm, und werden uns dann mit dem Zug zurückbegeben. Und ja, äh, danke fürs Zuhören. Und morgen wird wahrscheinlich wieder Arbeitstag. Weil da mein Arm deswegen. einschläft, deswegen. Nein, ah, doch mal hier. Training. Das ist ja genau. viel besser als die schwarze Deswegen gibt es das davor. jetzt nochmal zum Abschied und so weiter. Außerdem kann auch das Ding... Aus, halt. äh, lage ich das da eh nochmal durch den Filter und lasse es äh, Ja, und schwarz kann man halt immer so viel ausführen. Ja, ja, das macht er schon. Das ist, das ist ein Apple-Ding. <lacht> das, das schon. Das geht. So, äh, ja, morgen ist wahrscheinlich wieder Arbeitstag. Obwohl, morgen wäre auch das Jazzboot in Osaka Downtown. Wir haben oh, noch keinen Plan gemacht. Das ist für also, morgen schlechtes Wetter. Ja, morgen ist ein Arbeitstag. Mal gucken. Dann gehabt euch wohl. Viel Spaß und bis demnächst.